Ja Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin heute auf einer sehr besonderen Tour unterwegs, weil ich bin heute mal wieder mit dem Tiroler unterwegs. Und diesmal aber nicht nur auf Bushcraft, sondern diesmal haben wir einen ganz besonderen Ort für euch. Und das wird spannend. Jetzt haben wir die Gäste reingesteckt. Schauen wir mal. Was da? Lüftungsschacht. Boah, da könnte man sich jedenfalls kratfen. <lacht> Ja, Leute, wisst ihr schon, wo wir sind? <lacht> schon erraten, was das sein könnte? Ja, ihr werdet es gleich sehen. hier vielleicht schon mal ein bisschen was erahnen wo wir uns hier gerade befinden aber noch verrate ich es euch nicht ihr müsst schon noch ein bisschen warten und raten So, ich denke, das ist relativ klar, was das hier ist. Das sind nämlich Duschen, ganz genau. Und ja, Was glaubt ihr, was das war? Jetzt ist es klar, oder? Hier die Sauna. Und hier das Tauchbecken. So Leute, und jetzt zum ersten grau von dem ersten Gebäude. Das ist aber auch das, das deutlich kleinere. Und jetzt dürfte es dann wohl klar sein, worum es sich hier handelt. Die Schwimmhalle. Hier nochmal duschen. Und die großen Glasfassaden hinaus ins Freie. Wir befinden uns jetzt im Übergang zum eigentlichen Hauptgebäude dieser Anlage. Ja, ihr ahnt es vielleicht schon, wir befinden uns hier in einem früheren Hotel. Allerdings hat dieses Haus noch eine viel, viel ältere Geschichte, zu der wir dann später sicher auch noch kommen werden, an geeigneter Stelle. Du hättest mich nicht beim Duschen erst, so. was schreckt's mir nicht so. Wahnsinn! Können wir nicht mal da ein bisschen Privatsphäre haben? Wahnsinn! Grüß euch. Ja Leute, da glaubt man, man geht irgendwo an einen alten verlassenen Ort. Und was passiert? Es ist eine andere Gruppe noch mit unterwegs mit uns. Wir haben uns jetzt zusammengetan und werden jetzt den Rest des Hauses ein bisschen gemeinsam erkunden. Mal schauen, was wir noch so finden werden. Wir sind jetzt im Keller dieses Gebäudes, dieses alten Hotels. War krass, in eine alte Werkstatt. Noch mit der Werkzeugwand. Ja, und jetzt. Schauen wir noch ein bisschen weiter durch den Keller und dann werde ich euch mal ein bisschen etwas zur Geschichte dieses Hauses erzählen. Dann schauen wir mal, wo es da hingeht. Ja, das würde ich sagen, schaut sehr nach Küche aus. Wahrscheinlich die, die Hauptküche. ein alter Ofen. Also da sind wir definitiv in der Küche unterwegs. Ja, also definitiv Küche. Kommt gleich! Das dürfte auch der Aufzugsschacht sein, was wir da vor oben gesehen haben. Die offene. Ja. Ja. Haut Gang mit der Rezeption. und einem ganz neuwertigen Aufzug. Topmodern, ausgestattet, einladend. Nur ist er leer, ne? Die Büroräume hinter der Rezeption, wie üblich. Und der Älter Tiroler versucht gerade den Safe zu knacken. Okay, doch, drei Stunden. Ja, yeah, die reißt uns raus. Die ist schon sehr wertvoll, gell? Ja. Wir noch ein paar Sanitärräume. Könnte mal wieder eine Reinigung vertragen zwischendurch? So. Die meisten Sanitärräume da, die Automagazine, schauen wir mal, von wann die sind. Herbst 1998. Also die liegen schon durchaus etwas länger hier. Neuwertiges Freizeitmöbel. Und der Weinkeller. Ganz offensichtlich. Hier haben wir ein wunderschönes Beispiel für Management bei Chaos. Ob in den Akten noch irgendwer was findet, ich wage es zu bezweifeln. Wir sind jetzt in irgendeinem Behandlungsbereich, Krankenstation, wie auch immer. Steht noch irgendein medizinisches Gerät. ...herum, von dem wir nicht wissen, was das sein soll. Vielleicht hat er von euch eine Ahnung oder eine Idee. Und da vorne... ...habe ich jetzt gleich mal eine Überraschung für euch. Die Geschichte dazu dürft ihr euch jetzt selbst ausdenken. Ja, Leute, wir sind mit dem Abendessen jetzt auch schon fertig. Der Hobo ist aus und schon langsam wird es jetzt auch wirklich richtig frisch. Es wird also jetzt schon langsam Zeit uns in die Waagerechte zu begeben. Ähm, davor möchte ich euch aber noch so ein paar Fakten über dieses Anwesen hier mitgeben. Ein bisschen geschichtlichen Hintergrund. Aber allem voran, möchte ich an dieser Stelle noch einen Gruß loswerden und zwar an die Jungs von Survival-Ost. Herzliche Gratulation zu 250 plus Abonnenten. Spitzenklasse, ähm, top, macht's weiter so Jungs, macht immer wieder Riesenspaß euren Videos zu folgen und auf euren Touren mit dabei zu sein. Ähm, in dem Sinne natürlich der standesgemäße Gruß. Und auch einen Gruß an den Oberst Schädel. Ähm, ja, damit sollte auch euren Bedingungen für die Videoantwort Genüge getan sein. Wir machen hier heute einen Overnighter. Wie gesagt, ähm, Lager ist schon aufgebaut, die Hängematten hängen, die Tabs sind aufgespannt und wir werden uns jetzt dann wirklich bald niederlegen. Aber Davor, wie gesagt, noch ein paar historische Fakten zu diesem Anwesen hier. Ähm, was ihr schon mitbekommen habt, ist die letzte Nutzung, oder die letzte offizielle Nutzung ähm, dieser Anlage, war eben ein Hotel, ähm, bis ins Jahr 2002. Seitdem steht das Gebäude leer. Ähm, wurde dann danach noch kurz einmal in einem Fall von Animal Hording verwickelt, ähm, illegale Tierhaltung, Massentierhaltung hier auf diesem Gelände, ähm, ein eher unschönes und unrühmliches Ende und ähm, ja, das Interessante an dem Ganzen ist aber eigentlich ja die, die Geschichte dieser, dieses Anwesens hier, weil das erste Gebäude, das Hauptgebäude, wurde gebaut bereits im Jahr 1903 als Lungenheilanstalt und ähm, war dann schon wenige Jahre später international bekannt, sodass sogar teilweise Patienten aus Übersee hierher gekommen sind, um sich behandeln zu lassen. Ähm, vor allen Dingen Tuberkulose war eine Krankheit, die hier sehr viel behandelt wurde. Und das Ganze ging dann eigentlich bis zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten vor dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde das, ähm, diese ähm, Heilanstalt enteignet. Wurde dann während den Kriegsjahren genutzt ähm, als Lazarett, als Krankenanstalt für ähm, verletzte Soldaten, Kriegsversehrte. Ähm, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, als ja, Kinderkrankenheim verwendet. Hier wurden insgesamt ca. 4000 Kinder nach dem Krieg wieder aufgepäppelt. Kinder, die wirklich ausgehungert waren, die schwer vom Krieg gezeichnet waren. Denen hat man hier geholfen. Später ging das Ganze in das Eigentum des österreichischen Gewerkschaftsbundes über. Man hat hier quasi eine Kuranstalt unterhalten für einige Zeit, bevor es dann eben schlussendlich als Hotel ähm, genutzt wurde beziehungsweise stark umgebaut wurde, um dann eben als Hotel genutzt zu werden. Das Ganze ging dann bis 2002 ganz gut. Ähm, es wurde ja zwischendrin auch eine eben diese Schwimm Schwimmhalle gebaut und die hat das Ganze aber dann irgendwann schlussendlich unrentabel gemacht und dann in weiterer Folge wahrscheinlich auch dazu geführt, dass das Hotel dann schlussendlich in Konkurs gegangen ist. Und seitdem steht eben seit dem Jahr 2002 dieses ganze Anwesen, diese ganze Anlage leer. Und ja, ist heute ein Lost Place, ein, wie ich finde, sehr spannender und interessanter. Ich werde euch nicht verraten, was das genau ist, wo es ist, es ist zwar ein sehr bekannter Spot, also ich bin mir sicher, wenn du ein bisschen Vergleiche anstellst, werdet es wahrscheinlich herausfinden, wo wir hier heute unterwegs sind. Aber ähm, wie ihr auch im Video schon gesehen habt, der, dieser Ort ist schon sehr stark vom Vandalismus auch betroffen und ich möchte das eigentlich nicht weiter fördern. Wer ernsthaft daran interessiert ist, sich aus historischer Sicht diesen Platz anzusehen ähm, und diesen Platz auch so zu verlassen, wie er ihn vorgefunden hat, ähm, der ist natürlich herzlich willkommen, hier entsprechende Recherchen anzustellen und herauszufinden, wo sich das Ganze hier befindet. Aber ich möchte, wie gesagt, dem Vandalismus hier keine, keinen Vorschub leisten und dementsprechend werde ich euch leider nicht verraten, wo wir hier heute unterwegs sind. Ja, in dem Sinne werde ich es auch gut sein lassen. Es wird jetzt echt kalt und man sollte nicht durchgefroren in, in, in den Schlafsack schlüpfen, das ist nicht gut. Ähm, ja, und dementsprechend werde ich es jetzt für heute gut sein lassen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Leute. Wir sehen uns dann morgen in der Früh zum Frühstück wieder. Bis dahin. Ja, dann Guten Morgen Leute, ja, die mittlerweile ist Samstag, die erste Nacht in der Hängematte, erstaunlich gut, muss ich sagen, ich habe echt richtig gut geschlafen, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, Schlafsack hat schon warm gehalten, Isomatte auch. Zumindest lange ich drauf gelegen bin und nicht irgendwie seitlich komplett weggerutscht, weil ich mich mal wieder irgendwo in der Nacht herumgedreht habe. <lacht> ähm, ja, jetzt gibt es ja noch Frühstück und natürlich noch einen kleinen Lagerrundgang zum Abschluss. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Dann werden wir die Heimreise antreten. und ja, In dem Sinne wünsche ich euch schon mal alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Ich habe eine Aufnahme gemacht, da ist eine Pusch in der Toilette. Was? Eine gekochtete Wurst. <lacht> eine in Wasser eine beschissene Aufnahme, ja? Der kann da wirklich hier da hinten. Natürlich.